Wie der Marsianer, aber auf der Erde. Um langfristig Ackerbau auf dem Mars zu betreiben, muss ein Astronaut seine eigene Biosphäre errichten, die in einem Nährstoffkreislauf immer wieder aus Abfall Nahrung hervorbringt. Auch auf der Erde haben wir einen Punkt erreicht, an dem wir ohne eine solche Nachhaltigkeit in der Landwirtschaft ernsthafte Probleme bekommen. Denn durch Ausbringen von Kunstdünger aus Mineralien werden dem natürlichen Kreislauf ständig neue Nährstoffe hinzugefügt. Die Folge? Überdüngung, Algenblüten und immer größere sauerstofffreie Todeszonen im Meer. Forschende am Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt, DLR, haben für Langzeitmissionen auf Mond und Mars ein Verfahren entwickelt, das aus Exkrementen Dünger macht. In einem Reaktionsraum befindet sich ein Ökosystem aus Mikroorganismen, das im Grunde wie ein Verdauungssystem funktioniert. Das DLR testet nun die Anwendung des Systems zur Gülleaufbereitung in Landwirtschaftsbetrieben. Der biologisch hergestellte Dünger soll Kunstdünger so weit wie möglich ersetzen und so der weiteren Überdüngung entgegenwirken. Spannendes Thema, es uns wissen. Tschö!